Hi und willkommen mein name ist dann lp und ich will euch zurück zu Let's Play health of the die definitive edition wir sind in dangres schon wieder so wie im letzten part und ja der don white horse wollte sich auch oh, schon mal oh. don white horse ist das war gar keine tür man ist äh, hinter jäger her gewesen wollte den töten weil ja weil weil es dann ein bisschen netter auf der welt wird um ihn selber hier zu zitieren immer so ein schwachsinniger spruch und ja da Bellos ja tot ist und das mehr oder weniger schuld von der gilde ihr war von dem don hat er sich gedacht ich lasse mich selber umbringen weil dann sind die vielleicht ein bisschen glücklicher ne? und ja danach hat er sich selber getötet und juri hat ihn auch getötet und immer noch nicht, wie das funktioniert. Der hat sich selber ein Messer gegen die Brust gehalten und Juri hat ihn irgendwie auch getötet Und oh, da ist Carol. Und ja, irgendwie haben die beide den Don getötet. Weiß nicht, wie das funktioniert, aber es ist irgendwie passiert. Und ja, wir sind noch in den kanal gegangen, in der Hoffnung, Patty zu finden, weil die hat sich nochmal, weil nicht die man diese Regeln, die da angeschrieben worden sind, angeguckt von eifried Ja, sprechen wir mit Carol. Aber ich habe sie nicht gefunden. Entweder die ist da nicht oder ich habe sie einfach nicht gefunden. Und ja, was soll's. Wir haben Carol da sitzen gesehen. Ich glaube, da ist die Szene aus dem Intro, ne? Das ist aber nicht schlecht. Zeig mal. 自分 Judy du bist ein Schiff, sagst du dich nicht? Ich ich Ich das Ich Ich Ich ich bin der Lust der Dunn. Dunn ist die die ユリアもうえ<笑> Gerade im Gott, ich ein problem kind Rückblickend betrachtet, das hat ein ganz schön viel verlangt von carol man wie alt ist Carol? Nehmen 14, 15 irgendwie so weit. Ja, okay, dann ist dann noch, weiß ich nicht, äh, Rita und Patty sind auch nicht so viel älter. Also nehme ich jetzt mal an. Also, der Patty ist ja noch jünger, nehme ich jetzt mal an. Und Rita, weiß ich nicht. Ich glaube, keine Ahnung, 15, 16 irgendwie so was. Ich glaube, er ist Tel. Und ist ist glaube ich 18. Hat sie mal in irgendwas gesagt. eine Ahnung. Und ja, das ist irgendwie komisch. Ich habe äh, den letzten Part schon genannt, das Ende einer Gilde und irgendwie finde ich, dass das jetzt zu dem Part irgendwie mehr passt. Also ja, das ist ein bisschen merkwürdig. Und wo sind jetzt auf einmal hin? Ja, in Tavernen. sind wahrscheinlich in der Taverne. Der ja, Gott von dann sagt man aber Bescheid, man Oh. Okay, wir sind dann noch übrig. ne? repeat Patty, keine Ahnung, repeat sowieso immer bei uns. Dann ne? mich hatte irgendwie mal, weil er nicht ja, der lehnt sich gegen die Menschheit auf. Aber ja, Hunde werden nicht mehr unterdrückt. Was weiß ich Patty wird wahrscheinlich wieder hier und da mal wieder von uns trennen und dann wieder zurückkommen. Das ist äh, der Estelle ist sowieso immer ja ich will das tun aber irgendwie will ich auch das tun ja, na, wir müssen jedes mal das gleiche machen mit ist genau gleich wird jetzt wieder passieren oh, ich will judith helfen aber andererseits will ich auch das tun dann kommen irgendwie weil ich ein paar worte ein paar weise wort von juri und dann sagt sie ja ich komme mit und hat jetzt genauso passiert wie ich mir vorstellen ne? egal aber A boy and girl, nice to meet you. What? Yeah, go. You're a a man. You're a man. You're a man. You're a man. You're a a man. You're a man. You're Do you understand? Das ist doch von Jojo geklaut. Do you understand? Du, du, du, du. Wer hat hier von was? Ja okay, Jojo ist älter. Ja, natürlich von alles. Alles hat Jojo hat alles irgendwie. Äh, weiter. Jetzt so besser weggehen von Raven. der hat den, den Auftrag bekomme ich zu töten. Also. Der ist der große Mann. Ich bin der Ich Donne, meine Bürste namanen die Ich Ich Ich Ich ist Ich die gildo ribaya totte Don es Ja, wie Juri und Flint. war auch wir gehen sind Wir okay. Muss schon sagen. Da am ich nehme an. Hier allein. In die Richtung. Suddenly repeat. Irgendwie sind die vier ständiger bestandteil unserer gruppe ne? warum die wir eigentlich jedes war doch nicht die warum muss eigentlich jedes mal irgendwie jemand kommen ah, kommt ihr mit ja ich habe meinen grund dafür dahin zu gehen ich habe meinen grund dahin zu gehen können wir nicht einfach zusammen mit reisen warum muss eigentlich jedes mal jeder erklären warum wir uns warum die mit uns kommen das passiert irgendwie in jeder stadt oder im Jorgen? wo waren aber vor in der wüstenstadt jedes mal ist es ja ich will sowieso dahin und ja haben und deshalb ist irgendwie noch nicht so entschieden wahrscheinlich ne? 俺 何。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 だ アノールさんの die sie ja das ist doch ne? ein wieder fein. das stimmt nicht ganz die sie das so diese wüstenregion ne? es gibt ja Goldstaub aus der sie und also was da kommen Carol, raven いたらん ボスって呼ばれてうん。本当ギルドって面ん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 kann es nicht mehr. そう ich habe eine gute ich das nicht Ich Ich das war schon mal hingegangen. Carol und Raven wieder vereinigt. Na gut. Der Schwur. War der Ranokem, war der Skonnach also, tomu, ich ich will erstmal gucken, weil Carol hat ein paar... Was ist das denn, ja? da schon vorher so super kette und status plus und hallo war so viele sachen oh gott da muss ich wieder aufs gehen oh gott da muss ich aufs wieder zeugs machen ey das glaubst du nicht nehmen jetzt nicht an hat viele kämpfe jetzt hier stattfinden so ihr müsst müsste wieder raus weil meine anderen Charaktere alle leveln, du musst rein. Im Gegensatz ihm, so. er ist 40. Na, no. aber der sagt mir nicht, dass jetzt hier Sachen verändert. Nee. Äh. Ich plane es nicht so viele Kämpfe zu machen, also wird da unten links müssen wir lang, ne? ja nämlich jetzt mal sollen das heißt und wir konnten nicht dahin da sind wir auch schon mal hingegangen Ja, orangen ist doch Ne, diese eine dieses eine gebiet war letztens schon gefunden haben wir ja, doch nehme ich mal an sie war schon mal bin nicht reingegangen aber haben wir schon mal erkundet da liegt was ja, damit also sind halt nicht diese beiden inseln die ich andauernd hier markiere mit repeat und die sich immer wieder rot färben äh, ja mein gott da hat sich alles schon wieder rot gefärbt ich bin da schon mal immer wieder zurückgegangen in der wüste und habe da alles wieder äh, markiert und das wird immer wieder rot aus irgendeinem grund haben wir wieder gemacht? So, jetzt pass mal auf. die so. wurde ich glaube, die waren schon blau, weil sie jetzt nicht ja. Ich bin ja schon dutzende Mal hingegangen, habe das alles markiert, aber irgendwie wird das immer wieder rot. Bin ich ein bisschen nervig, so war ehrlich, jetzt nicht durch. Long White Horse, ist ein gieriger Hirsch. Der nicht so ein sein müssen. Seine so Ich Mana. 自分覚悟そう。<笑> Wenn ich irgendjemand abschlachtet wird ich verstehe so, wie komme ich jetzt wieder am besten dahin wenn bin dann fahre fahr ich eben durch den ganzen Kontinent hier herum wer schon wieder hier so kompliziert macht ich war ich schon wieder fliegen, fahren wir mal hier so rum hat ne? schubs soll hat wir sind übrigens immer noch einige orte mit irgendwelchen gebieten die ich noch nicht erkunden kann ich hoffe wir können irgendwann mal fliegen oder so ich würde schon mal gerne die halbe welt hier im kopf stellen ich will mal wissen was diese dinge hier sind die habe ich auch schon überall gefunden eine sitzt irgendwie neben diesen turm wo ich trainiert habe auf screen wahrscheinlich wieder aufs gehen hingehen werde irgendwann äh, wir haben Geld gut es immer ein Problem mir geht immer, geht immer hat Geld aus wo ich mit Peti die ganze Zeit um die Reserve umlaufe weil ich irgendwie ist immer Geld irgendwie knapp Aber ist hier überhaupt richtig das kann auch da oben sein ne? ja, ein riesiges Gebiet er ja, ist hier schon richtig Boah, wow, muss ich jetzt echt durch den ganzen Kontinent durchschwimmen? Ey, oh, das ist halt schon wieder. Das ist gut da glaube ich, hat Oh ja, schon. Ja, was habt ihr so getrieben? die insel schon wieder eingenommen Pass auf die wurden echt schon wieder eingenommen ich habe doch hier letztens ich habe doch hier vor fünf minuten gerade der matte hingelegt und das ist schon wieder direkt eingenommen wie soll ich denn dann machen muss ich da eine bestimmte einfolge machen oder ja nicht mal fünf minuten den rest der welt hier irgendwie ich war noch nicht mal im kampf oder in der stadt oder irgendwie sowas wo komme ich jetzt noch mal dahin? Nur ja richtig, oder? Warte mal. Ah ja, okay gut. So, ja jetzt hier, ende und Bitte sagt mir, ich bin hier richtig. Es die sie oder? Ich werde jetzt Vater Mozzarelli. da klingt irgendwie nicht richtig. Hey, Moment mal. Das hier Jørgen, ja ne? Diese Gegner sind irgendwie neu. Da bin ich mir nur ein. Okay, die waren vor irgendwie nicht da. Droiden. Da. Das ist, die er hat schon wieder Alambik und also was ausgerüstet. Das heißt, hat er schon... Naja, jetzt ausgerüstet. Ach, hat er schon. Okay, fertig. Aber ja, reinhauen. Aua. Äh, und dann die... Ja, Der jetzt nicht so lange, bis ich euch erledigen kann, Leute. Ich... Wer hat das? haben da? willst du mich gehe ich auf jemand anderen los mich oh, so an ey, diese blöde oh. ich hab auch die idee ich weiß ich beschwer mich darüber bei jeden fall aber da ist doch echt so nervig gemacht die Gegner die, die ganze zeit weg Kommt hier mit dem Charakter an, Carol? ich es doch nie im Leben hier, die alle eins holen? Doch, so, Ich überhaupt hier für später irgendwie auslösen diese Fähigkeit und Schwerter irgendwie stärker sind. Hat überhaupt so was? Ich glaube, der hat noch was für Hammer und äh, das? Nee, das ist hier? Hilfsschlag. Ja, okay. Ich das eine Verstehe es nicht. Ich kann nichts kochen. Was ist das denn? Ah, Princeslia wird sich juri schon gemeistert ich ja nur sachen ob die niemand irgendwie gelernt hat so repeat machen salat auch neues viech und hoffen jetzt jetzt neue monster auf bin ich hier noch nie rumgelaufen doch und sein Schnabel ist stark. Ey. Ich glaube, er da mir vorbei. Komm mal, Bom, Bom, Bom, Bom. Da war keine veränderte Art, er veränderte Art. Schon, was ich meine Akan Art so. Äh. Äh, äh, warte, ich bin leicht da. Du komm her. Boah, die halten noch nicht mal an für eine Sekunde. Äh, äh, äh. Äh, oh, so was? So, KP. Ah, ich will jetzt noch mal gucken, was da drin ist. Ne? mal Kämpfe und so. Ja, hat ist richtig, oder? du Bist schon wieder ein weiß Ehrlich. Ich ehrlich hinterlassen auch irgendwie Sachen, die ich gebrauchen kann. So wie Froststein oder so. Und das sind die Sachen, die ich brauche. Oh. Da liegt oh ja. Steil ist warte. Gar nicht so weit entfernt einsetzen. Ah, oh, nein. Ah, ich habe mich da in Sicherheit gebracht, den gesehen ist schon so gut wie... auch das war nach nachgeweitet, oder? Ja, vergesst mit Carol. ist das mit dem TP ein bisschen schwierig. Ja, genauso so wie ja, Pressa. Nämlich Pressa. Pressa oder presser nicht Pressa war aus TSF. Excel, ja, glaube ich. Da war diese cut lady der war hier einer charakter aus symphonia oder war genauso langsam irgendwie hat gesagt die war irgendwie besser zu steuern jetzt schnellere angriffe eigentlich ja symphonia fand ich allgemein schwieriger der steuerung ja so für alle alle charaktere als so für waren voll langsam und sogar leute und ich bin ich noch gesteuert habe immer Ja. Äh, äh. TP ist gleich schon wieder ausgegangen. Den töten. Vor die mage ist immer am neben. Ganz langsam auf dem Weg. So, manchmal Kann man nicht mal zu die eine reinzuhauen. So, gehen wir mal da rein. wenn nee, jetzt richtig, ne? So, ich bin ein bisschen mehr. Das bin ein bisschen von Menschen, bin ein bisschen mehr. ein bisschen mehr. Ich bin Ich ein bisschen ein bisschen mehr. Ich bin ein Ich bin ein bisschen mehr. Ich Kusidam なぜみんなアパティアを手に入れようとするんでしょう Apatia aufgegriffen. Warum willst du sowie du uns erzählt hast du die leute um no genietet hast du oh, sie aus was wir schlüssel schwert friedhofe wir sind krater also ここで10年10年 ここで一体何が… Das ist klar. Ja, oh. Das war eine hat das mal ein Kush? Hat's wohl. Zelt. Ich komme irgendwie voll Final Fantasy 7 Vibes, ich weiß nicht wieso. Das war, ich weiß nicht, wie Nibelheim oder so. Die Berge. Ja, der Daniel weiß da was von Final Fantasy 7. <lacht> どう ich bin ein Enterekia. Ich bin ein Enterekia. Ich bin ein Ich bin ein Enterekia. Ich bin ein Enterekia. Ich bin ein Enterekia. Ich bin ein Ich bin Ich bin ein Enterekia. Ich bin Ich bin パーティーレイブン 随分 あのバカドラは私が ja, naja, wir Wir haben Das war Das war Das Das Das Das na? Das Das ist, so, dann können sie auch mal welche raushauen so ich sag, für das ist irgendwie nicht levelgebunden test auf der bis war das glaube ich so wenn irgendwie level weiß ich nicht Aber war relativ früher so 20 oder irgendwie sowas Und hier scheint hat nicht mit level zusammen zu sein weil wir sind schon level 40 also kann man nicht vorstellen dass das so lange dauert oh wir oh, so, sind zwei sich sehe ich gerade bei sind die gleichen Gegner wie draußen was solls was Boden hat da wollte ich eigentlich nicht benutzen. Okay, gerade ist das als Andenken eingesetzt ja, und irgendwie geheilt, glaube ich. So ein bisschen wollte ich eigentlich nicht einsetzen. Aber okay, danke. naja so. Ach ja. Dort ist, wieder halbe Ewigkeit, bis ich hier endlich erledige. Hm, hm. er wir noch mal mehrmals angreifen ich Manche so Charaktere, die noch so zwei angefangen haben, auch wenn die voll stark sind. Nicht so. Hey, kills dir. Macht das noch mal. Abwehr runter oder so, ne? Wie Abwehr runter, irgendwie so was. Aber ja. fährt er wieder ne, mit um. dem so dämlich, ne? was gemacht ist. Ja. nach der so viel Figur die da raus. Das wie Madoka aus bei Lokakette kam. Richtig gute Serie übrigens, kann ich nur jedem empfehlen. okay warum steuer ich eigentlich juri zu lindert nicht ja also nicht na wäre gut wenn ihr irgendwo ein speicherpunkt wäre ich will jetzt nicht mal so lange aufnehmen eigentlich Hi. Okay. okay fettes ding versperrt mir den weg da ja, komm her. ja dann losgehen, aber okay. Ja, so, so, so will ich das machen. Oh. Irgendmal vernünftiger Schaden. Jawohl, danke, Rita. Ja, so schnell kann das gehen. Unser Overlimit mit einsetzen und unsere explosive Art. Aua. Ach, bist oh, aber du? Damit hau ich dich jetzt. da verhau ich dich jetzt in meiner Tasse. Hm. Was macht jetzt mal ehrlich? Äh, Verteidigung gut. Vielleicht am Anfang des Kampfs mehr oder weniger machen. Ich weiß ja nicht, wie lange das hält. Aber ja, irgendwie nicht. Ja, komm mal, Erst mal abzuwehren jetzt auf die Gegner hin zu trippelt wird <lacht> da voll lustig. Alles ja, dann da schon, wieder weg, weg jetzt. Wie Misserfolg. Oh, oh truhe gott verdammt ich will nicht so viele kämpfe machen ist ein neuer gegner aus noch mal glück gehabt denke ich los oh. ein wesen jedes mal zu funktionieren Oder ja. der, gut. Kann so auch mit TP bitte machen. Wir gehen die nämlich auch. Weil noch nicht geschossen. das stimmt eigentlich nicht mit dir oh. <lacht> Wir hat jetzt aussah weil Haut zum Schlag aus. Ey. Ich war ganz ein bisschen schneller. Gut. schon wieder. Ja, das war lustig. Alter, dauert lange, ey. Dann müssen wir ein bisschen schneller angreifen. Warum ich eigentlich die Biene erkämpfen? Na, ja, komm mal, du hättest. So, Aber geht ein bisschen schneller ran. Bei McCarroll steuern, aber ihn schon lange nicht mehr gesteuert haben. Boom. Guck mal wie schnell hier geht. Boom, boom, boom. Boom. Boah. Ja, genau, viel schneller so. Weil man in der So ja Blödsinn, einen anderen weg da aber auch wieder in einem weg tödliche zorn okay wir haben glaube ich genug waffen mit ja, ne, deswegen könnte er wahrscheinlich so schwach sein, weil ich wahrscheinlich nicht die aktuellsten Waffen ausgerüstet habe hier. Tödliches Horn 832. 821. Hallo? Wie viel er noch hat, ey? ich wenn Tödliches Horn, Hammer. Hammer so. weiß nicht vielleicht dauern die kämpfe jetzt nicht mehr so lange für die ganzen schwachen sachen irgendwie auf Screen so hochleveln Aber du fettes stück du stehst schon wieder voll im weg ey. <musik>